Und schön, dass ihr am Start seid zum Finale des ersten Burger-Turniers. Ich bin völlig platt. Wir sind im Drehmarathon am Start. Wir haben ja die beiden Finalteilnehmer, einmal Pascha, einmal Barisch. Wenn ihr die beiden Halbfinals sehen wollt, eins auf Holle TV, eins auf Holle 2614, zwei Halbfinals, um sich hierfür zu qualifizieren. Das Game heißt Gastronom, Falls Food Blogger. VS. was haben wir noch? <lacht> <lacht> Astrono, so Blogger und Zuschauer. Genau, das haben wir am Start. Zum Schluss hat der Abonnent und der Foodblogger ins Finale geschafft. Alle Kandidaten haben 500 Euro auf sich selber gesetzt, um hier dabei sein zu können. Außer der Abonnent, den habe ich gesponsert mit 500 Euro. Und so ist das Finale zustande gekommen. Haut den Daumen oben rein, Leute. Haut den Daumen oben rein. Einfach nur, es ist nicht viel. Unten raufklicken, das Video supporten, mehr ist es nicht. Und Kommentar gerne auch bewerben für eine weitere Runde irgendwann mit Abonnenten. Mit Hashtag Holle und eurer Stadt. Und wir gehen los mit dir, Barisch. Wie fühlst du dich, äh, nicht Barisch, äh, Pascha, <lacht> fürs Finale? Jetzt bist du, ge bist du gewappnet. Es ist ja derselbe Drehtag, also auch so ein bisschen platt. Ja, ja. Aber immer noch optimistisch. Und beim Halbfinale habe ich auch nicht zu so viel verraten, sage ich mal, auch nicht zu so groß gesprochen. Ich bleibe bescheiden, aber auch oh, wieder gutes Bauchgefühl. Okay, Barisch, legst du deine bekannte Selbstsicherheit an den Tag heute? Ja, also ich war nur besorgt äh, wegen dem Cheeseburger Battle. Mhm. Ich. Ich freue mich, dass ich jetzt weitergekommen bin, weil ich bin gekommen, um den Burger jetzt, den ich machen werde, den zu präsentieren. Genau, jetzt habe ich auch ein besseres Gefühl. Jetzt bin ich nicht mehr so nervös. Das heißt, es kommt was Besonderes heute auf uns auf zu jeden Leute Fall. von euch beiden? Auf von jeden Fall. Euch auch, auf jeden Fall ja. was Besonderes. Denke ich mal, hat man so deutschlandweit noch nicht gesehen auf dem Burger. Okay. Bin ich dabei vielleicht schon, aber sehr unwahrscheinlich. Geil. Und bei dir auch Parisch, ja? Ja, lasst euch überraschen. Aber dass er ja. sehr krass ist, weiß ich. Geil. Jungs, wir werden in dem Sinne loslegen. Ich werde noch einmal meinen Akku tauschen und dann geht's boom, rein ins Finale. Pascha hat eben noch mal was gesagt und das ist vielleicht nicht deutlich geworden. Jeder hat 500 Euro gesetzt, das habe ich gesagt, es geht um 2000 Euro. Der Gewinner wird diesen Batzen Cash an Start bekommen. Wenn nicht das ein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht. Wir legen los. Der Kollege Barisch bereitet schon mal seine Schmorzwiebeln vor. Pascha hat hier auch schon mal die Zwiebeln vorbereitet, denn du legst Zwiebeln ein, richtig? Genau, und wir machen auch wieder eingelegte Zwiebeln. Mhm. Eigentlich zum Schaschlik, aber diesmal für Burger. Kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hab's probiert, das ist richtig geil. Mega, also die Jungs haben sich nicht umsonst qualifiziert für Finale. die haben geil abgeliefert. Es wird hier, wenn kein großer Fehler passiert, was Heftiges erwarten und die Rezepte sind auch in der Videobeschreibung. Ne? Für die Burger ist alles drin, alles am Start, könnt ihr euch reinziehen und jetzt geht's weiter im Video. Das man ich einfach nur, damit die alle einzeln sind. Ja. Damit so ein im Mund. Ist. Ja, gut zu wissen, weil wenn man jetzt keinen Plan hat, denkt man, du stocherst da so ein bisschen dran rum, ja. wie eine Jungfrau, die nicht weiß, was sie zu tun hat. Das trifft natürlich nicht auf dich zu, mein Lieber. Ja jetzt kommt wieder Barisch mit ganz wilden Kräutern. Ich sehe das nur von hier und da geht mir schon wieder der Arsch auf Grundeis, dass da jetzt irgendein Scheiß passiert. Aber du hast mir in der ersten Runde lernen lassen, du weißt, was du machst. Was ja. hast du hier? Ich habe hier Rucola. Ich war beim Kaufland. Beim Kaufland gibt es ja jetzt schon sehr viele Produkte mit Freunden zusammen und jeder hat das, was ihm aufgefallen ist, wo er meint, okay, das könnte vielleicht eine gute Idee sein, einfach in den Einkaufswagen reingeschmissen. Zum Beispiel das hier. Das sind Chilifäden. Die geben dann nochmal so ein Aroma ab. Die sind nicht Scharf. Nur das Aroma von einer Chilischote. Wie gesagt, ich habe damit auch rumexperimentiert. 90 von den Sachen, die ich eingekauft habe, sind in unserem Kühlschrank zu Hause gelandet. So. Und das, was Mal am geilsten war, habe ich mitgenommen. genau Alles hat hier seine Funktion natürlich. Es hört sich sehr experimentell an, beziehungsweise sehr besonders. Da wird mhm. wahrscheinlich wirklich was auf mich zukommen, was ich noch nie gegessen habe. Was kommt hier ein bisschen auf uns drauf? Du kannst uns ein bisschen genau, vorspoilern. ich jetzt hier mal das Geheimnis meines Burgers lüften, mhm. hab ich da für mich beides bis jetzt. Und zwar, Leute, ihr habt ja schon gemerkt, ich bin wirklich Schinken- und Steck-Fan. Boah, was so, holt der da das raus? Das ist das Feinste, was ich bekommen konnte. Das war war Schale, was die viel bessere Variante vom Bacon. Okay, also das wird richtig Geschmack reinbringen, vor allem auch was, was wir überhaupt nicht kennen, ne? Das, habe ich ja gesagt, kennen die wenigsten. Aha. So Goan Schale auf dem Burger habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht mal gegessen, ich kann mich nicht daran erinnern, das gegessen zu haben. Genau, das es aber noch so nicht. Was ist das? Das hier ist Steinpilzpesto und diese Pesto ist auf jeden Fall kalt. Heftig. Ich muss dazu sagen, weil ich das vergessen habe zu sagen: Halbfinale war jeweils Cheeseburger-Runde. Und das Finale jetzt ist eine Freezer-Runde. Die können machen, was sie wollen, sollen machen, was sie wollen, irgendwas Special-mäßiges machen. Stein ist das so krank. Ich habe tatsächlich auch was dabei: Das ist Pastirma, Auch Schinken, türkische Version sozusagen, mit einer gewissen Würze drinnen. Ob ich den benutze, weiß ich noch nicht. Bei mir wird die Soße speziell sein und das Rucola reinkommt. Ja, genau. Viele feiern viele auch nicht auf Burger wirkt vielleicht komisch aber Leute alles ausprobiert ja ich dachte auch ich gucke nicht richtig Petersilie und euren Burger also man muss auch sagen ich habe den Jungs zwar gesagt macht ein bisschen Special aber, aber nicht gesagt wie Special oder nimmt mal irgendwas wo man denkt das passt eh nicht sondern das ist alles frei von den gewählt Petersilie finde ich auch sehr gefragt Leute aber ich feiere das dass jetzt mal Special Sachen kommen wo ich nicht weiß wie das ankommt und ihr habt euch ja trotzdem was bei gedacht und seid überzeugt dass der performt wird. Ja. Noch was, was ich loswerden will. Ich habe ähm, auch verrückte Dinge probiert, aber umso mehr Zutaten ist ja. meiner Meinung nach die Gefahr zu hoch, dass du den Burger dann am Ende nicht mag, weil einfach zu viele Geschmäcker drin ja. sind. Ich fokussiere mich auf eine Geschmacksrichtung bzw. eine Mischung. Und wenn ich jetzt scharf, süß, salzig, sauer und alles vermische, dann kann es sein, dass es dir nicht gefällt. Deswegen ein bisschen weniger, aber trotzdem etwas, was eigen ist. Dann war merkbar, ich gerne Akzente, hat man auch im Halbfinale gemerkt, aber gezielt. Wenn man also, dich nicht kennt, hat man Gedacht, vielleicht einfach random irgendeine Scheiße, aber das hat yeah. schon Sinn und Verstand gehabt. Dann kommen wir auch zur Soße, wenn du schon hier bist. Butter, wie gesagt, auf nicht zu hohen Temperaturen leicht schmelzen lassen. Und jetzt kommt erstmal äh, Mayonnaise drauf. So, ich mache lieber mehr. Am Ende bleibt wahrscheinlich was üblich. Aber das heißt zu wenig zu haben, ja? Ja, genau, genau. Dann habe ich noch hier eingelegtes Knoblauch mit Kräutern im Öl. Das schmeckt sehr ja. geil, ist intensiv. Ein das ist bisschen. Knoblauch eingelegten Öl, ganz klein ja, geschnitten. Genau. Kannst du mal riechen, wenn du willst. Okay. Sehr intensiv, sehr intensiv. Und das haust du auf. Boah, Leute, also ich will die natürlich niemandem zu nahe treten, aber es sieht so, ich möchte jetzt nicht sagen willkürlich aus, aber ihr wisst ja, was ihr macht. Ich habe ja gemerkt, ihr könnt die Burger machen. Ne? Das, das wird irgendwie, wird das schon Hand und Fuß haben. Aber ihr habt nicht irgendwie einen gesmoked am Wochenende, habt ihr euch auch irgendwie eingekauft Fall. und irgendeine Scheiße Mama, ich habe nichts getan. <lacht> Wenn ich schon bei meiner Mutter bin, ich äh, bin ja Moslem, ja. ich habe jetzt Rotwein mitgenommen. Ich weiß, dass Rotwein und karamellisierte Zwiebeln so gut zusammenpassen. Gut, da bleibt jetzt kein Alkohol übrig, nehme ich mal an. Ja. Aber das ist halt für den guten Holle. Aber auch und muss durchgekocht, weil ich trinke auch kein Alkohol, ne? Wenn du nicht möchtest, kann ich nee, es auch machen. Wenn es ist keine in du ja. ja. Und das haust du in die Zwiebeln dazu. Ja, genau. Wieder wenig, bisschen Aroma, fruchtig, Okay, bin ich dabei. Bin ich dabei. Können ja. wir machen. Dann haue ich noch Limette rein. Ganz wenig. Nur ein paar Tropfen. Dann hier kein Kokomel, sondern Rotweinessig. Auch ja. nur extrem wenig. Ich tue erst was auf den Deckel drauf. Ich sag dir jetzt schon mal, wie es ist, Barisch. Entweder du bist völlig größenwahnsinnig mm. oder du bist voll das verrückte Genie, was Kochen angeht. Weil das hört sich für mich wirklich an. Ich hab mal wieder einen gedampft. Denk, ich bin hier ja, drei ja. Sterne Machen Mach ein, Puschier, mach ein ja. so, Denk, es ist heftig, aber eigentlich ist voll der Müll. Beim Cheeseburger ja. habe ich mich nicht entfalten können, aber hier, hier 100%. Komm, komplett deine Ich habe mir, hab mir nur Sorgen gemacht wegen dem Cheeseburger. Ja. Also ich glaube, wir sind alle hier mindestens genauso, gespannt wie ich ob das jetzt noch ein müll wird Hier habe ich los, mal wieder und habe ja. extra noch ein bisschen Fett geholfen lassen. Beim Halbfinale war es nicht fettig genug, fand ja. deswegen für den Notfall, der jetzt ja. ist, habe ich mal ein bisschen mit. Machst du noch mehr dazu? Kranker Typ, Mann. Der weiß, was er macht. Geil. Man muss ja auch dazu jetzt noch mal sagen, für die, die vielleicht irgendwie das Halbfinale gar nicht geguckt haben, was Sinn aber macht, das Halbfinale natürlich sich anzugucken. Der Kollege ist ja Foodblogger, Spezialist, auch auf dem Grill. Könnt ihr euch gerne reinziehen und gucken, euch von genau. überzeugen. Er haut schon mal einen Speck rein, brät da drin dann die anderen Geschichten an, damit der Geschmack in die anderen Zutaten übergeht, ne? Ja. Da genau, so mhm. ja. ja, habe ich mir gemerkt, so für euch, das funktioniert auch hier oben noch alles, ne? eins kommt zum anderen. Schon. Der gute Benni auch noch am Start, obwohl er raus ist, ne? ja, ja, ja. <lacht> ist er hier jetzt so ein Film, das ist korrekt Aber von dir. Ich hoffe einfach, ja? dass ich nachher auch mal arbeiten darf. Ja, ja, mit Sicherheit. Die Messlatte bei den beiden ist so krass hoch, weil die auch im ja. Bewusstsein ansetzen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, besonders bei Barisch da ja, kommt man. Ja. Ja, <lacht> Holle hat schon erklärt, jetzt nochmal extra Butter. Okay. Wir nehmen hier alles mit. Butter, Geschmack vom Fleisch, alles, mit, alles, ne? Wir nehmen alles mit, genau. Eins kann ich euch wirklich sagen, der Burger war krank vorhin vom Pascha. Ja. Also ganz stark. Das mal von Rolle zu hören, ja. ist schon geil, vor allem was so viele Leute Ja. Sehen. Da hat Barisch vorhin ja. noch was Schönes gesagt, du hast gesagt, du wirst dich auch auf mein Urteil freuen. Warum? Genau, weil das ist ja dein Job, Burger zu testen und zu bewerten. Bei mir ist es so, ich bekomme nur eine Bewertung von Freunden oder von meiner Mutter. Meine Mutter würde wahrscheinlich nie sagen, dass es scheiße Die würde ich nicht ist. sondern dass es Genau. Dass es okay ist. Und jedes ja. Mal, wenn sie sagt, dass der Burger gut ist, freue ich mich nicht darüber. Weil ich will mal ja, ich hören, nee, hey, das geht nicht. Ja. Oder ich will wissen, wenn er wirklich sehr krass ist, will ich es halt nicht von meiner Mutter ja. wissen oder von einem guten Freund von mir. Viele sagen halt, ja, der schmeckt geil. Ja. Und am Ende komme ich zu Holle und der sagt mir, was hast du für eine Scheiße hier gekocht. Deswegen bin ich auch glücklich, dass Holle meinen Cheeseburger gefeiert hat. Jetzt weiß ich auch, dass ich was drauf habe. Bisher gab es so einen wie Holle nicht. Und deswegen bin ich dir auch sehr geil. dankbar. Sehr gerne, die, sehr korrekt. Sehr gerne. Ich fühle das, wenn ich mich rein, reinversetze und ihr vielleicht daheim auch. Stellt euch eure Mutter vor, wie sie zu euch sagt. Ja. Das schmeckt mega scheiße. Ja, schwierig, ne? <lacht> Gar nicht schwer. Aber wenn ich an meinen Vater denke, den habe ich mal mit dem Lammtag gemacht, habe ich gegrillt, ja. ne? Da durfte ich salzen. Er hat noch 20 Minuten nachher hat dann noch... Ja. <lacht> der Gruß geht raus an dich, Vater. Du hast etwas übertrieben. Ich habe nie mehr Bock ja. für dich Essen zu machen, ja? Also der wusste schon genau ja. mir zu sagen, dass Scheiße geschmeckt hat. Würdest du sagen, das beste Eiweiß kriegst du bei z -Plus? Mit dem Code Holle10. Yes. Ne? Für Qualität made in Germany. Also bestehe ich drauf, dass du das nächste Mal bei Z-Plus Kannst du mir später mal einen Shake machen? Ja. Ich gehe heute Abend vielleicht mal in den Gym. Ich gebe euch ein Feedback, wie es schmeckt. Dann gleich 10 Kilo mehr drauf. <lacht> Die Buns sind quasi schon ready. Du bist schon gut am Start, ne? Machst du jetzt fertig? Oh, das ist echt durchsichtig. Hättest du da irgendwie äh, einfach Folie draufgelegt? So <lacht> ja. äh, bist du mit den Zwiebeln jetzt zufrieden? So yes, yes, yes, yes, yes. Kräuter auch drauf gemacht? Ich habe Thymian und ja. Rosmarin reingehauen. Ein kleinen Geschmackskitzel. Ein kleinen Klacks. Genau, ist kein Experiment gerade. War mhm. mal eins. Und jetzt ist es zur festen Bestandteil geworden. Yes. Da es ja nur für einen Burger ist, sehr, ja. sehr wenig. Das war's. Ich muss gerade mal überlegen, ein oder zwei Scheibenkäse. ist gerade echt schwer, aber ich glaube eine. Und hier auch nicht zu viel, das sind so 80, 90 Gramm mhm. und den gleichen Effekt wir mit dem Saft von Guadalupe diesmal. Mhm. Ihr seht, wie wenig das war und wie viel Saft da rausgekommen ist. Ja. Willst wir ja. mal probieren? Ja, ich probiere die mal. Wegen dem Rosmarin. Also, mhm. Nicht, ob du schmeckst, weil es schmecken tut. Ich wollte nur. Ich schmeck's raus. Ja? Ja. Die Kräuter schmecken raus, aber es ist geil. Ja. Top, Leute. Also, wenn ich euch Tipps im Video ans Herz lege, wo ich sage, probiert das mal aus, die wirklich geil sind, das kann ich euch empfehlen. Weil das ist gerade. Ich möchte jetzt nicht sagen Game Changer, weil ich nicht weiß, wie es auf dem Burger performt. Aber so die Zwiebeln an sich haben so ein geiles Kräuteraroma. Frisch geil. Sehr, sehr, sehr gespannt. Da ist er fertig. Mein Lieber Pascha, Finale, Mann, Finale, du hast es geschafft. Jetzt gerade kranke Anspannung. Ich knall da rein jetzt. Du hast ein ganz vertrautes Feeling bei mir geschaffen. Ich habe jetzt gerade die Befürchtung gehabt, dass es nicht mehr greifen kann. Den Schinken, wie oh, heißt der nochmal? Guanchale. Du hast ihn so kross gemacht. Es war direkt so das Feeling, wenn du Chicken Wings im Ofen ja. richtig kross machst und die Haut und die knusperst. Und das hat komplett dieses Feeling zum einen vom Biss, vom Knusper, aber auch vom Geschmack her. Dieses, oh, einfach ganz hart an Grenze angedings, aber mega heftig. Ist, ist der Steinpilz fest oder schmeckt schmeckst du das oder geht unter? Bisher noch nicht, die, ehrlich gesagt nicht. Ganz geiles Feeling, wenn du so einen Schinken hast. Kannst du ihn natürlich leicht anrösten. Du kannst es wenig machen, ja. du kannst es doll machen. Du hast dich für eine starke Variante entschieden. Aber ich könnte euch nicht vorstellen, was für eine geile Kombi das ist. Dieser Geschmack von kross gebratenen Bacon oder was auch immer es ist. Heftig. Und, Und Zwiebeln hast du gemerkt? Also, ich habe hab gesagt, schaschnik gehen auch unter quasi. Ne? Nichts pure. gemerkt, vom Pesto nichts gemerkt. Sehr ja. präsent der Schinken. Ich will es dabei belassen, wir bleiben für den Rest des Burgers bleiben wir da. Wir gehen gleich noch nochmal zu, jetzt zu Barisch rüber. Wirklich guter Käse, auch den du verwendest. Der passt einfach. Bingel Flash. Sehr gut. Wir machen hier weiter. Jetzt wird was kommen, was noch keiner von uns wahrscheinlich gesehen und geschmeckt hat. Dann können wir langsam die Soße schon mal machen. Das ist die etwas säuerliche Soße mit den Chili-Stücken. Diesmal kommt Knoblauchpulver drauf, mhm. weil Knoblauch mit dem Rucola passt einfach sehr gut zusammen. Dann Pfeffer, tue ich diesmal etwas weniger, weil halt Knoblauch dabei mehr. ist, aber trotzdem mehr als die meisten nehme ich mal an. Die Seite ist jetzt nicht so kross, das ist beabsichtigt. Alles klar, die zweite Seite kommt jetzt krosser. Die Rückseite kommt krosser, ja. ja, genau. Können wir schon mal genau. Rucola drauf tun? Schön auf die Soße, damit der ja. auch klebt. Aber ich sag mal so, auf dem Medium-Faktor, da legst du jetzt keinen Wert drauf. Ne? Definitiv. Damit das Fleisch nicht trocken wird. Mhm. Weil ich es jetzt ein bisschen länger drauf lassen hab, kommt Salz drauf, wieder nicht zu viel. So, der schmilzt der ja bis dahin. Jetzt kommt noch Käse drauf, wieder der gleiche Cheddar. Wieder der gute Cheddar. Genau. Okay, no. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ne? steht in der Videobeschreibung auch der gute Kollege. Schaut unbedingt mal rein. Ne? Die haben sich viel Mühe gemacht, viel Geld auch investiert, um hier am Start zu sein. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht gefällt euch das. Guckt ihr mal rein auf der Videobeschreibung. Ich freue mich. Freuen, so ist. Sehr sympathischer Typ auf jeden Fall. Gleich ist er fertig. Also, was geht gerade in deinem Kopf vorbei? Immer noch siegessicher? Sehr siegessicher? Ja. Naja. Ja, klar. Ja. Okay. Sehr wahrscheinlich geschmolzen sein. ja. So teilen wir jetzt noch und fertig. Warte nur ganz kurz, ja? Ja. Ach, er muss noch ganz kurz ruhen? Mhm. Ähm, <lacht> oh geil. <lacht> <lacht> der finale Moment, guckt ihn euch nochmal an. Kannst ihn auch mal zusammendrücken, einmal vorher. Aha. Das ist schon, also der ist schon Boah, sehr saftig. Äh, sehr saftig, ja. Ich glaube, ich aber, langsam aber sicher geht da mal das Herz jetzt steigt die Spannung krank. Ich gerade, Leute, für den Aufwand, wir haben uns kaputt gemacht heute. Gerne den Daumen oben scheppern lassen. Und einmal nicht mehr tun, einfach nur unten raufgehen. Einmal den Daumen umknallen lassen und das war's. Ach, pass auf, es tropft. Achte Acht auf die Säure. Und auf die Süße. Also, erstmal was sehr positiv ist, sind diese Kräuter, ja. die wir verwenden. Die merkst du direkt. Geile Sache. Also, du merkst wirklich direkt die frischen Kräuter. Endgegner geil, kann ich jedem empfehlen. Und ich hab, meine Absicht war, nicht zu viel Süße reinzutun. Deswegen habe ich den Saft von der Zwiebel auch nicht genommen. Ich weiß mhm. nicht, ob es gelungen ist, kannst du ja mal sagen. Süße ist sehr gut abgestimmt. Hier. sehr okay. gut abgestimmt. Okay. Das hast so heftig gemacht, Pulli. Wie beim letzten Burger auch. Geile Röstung wieder reingezaubert. Ja? Knuspert. Dieses Kräuterfeeling. Gut mit dem Salz gearbeitet. Gut mit den Gewürzen gearbeitet. Leichte frisch durch den Rucola. Rucola merkst du aber nicht so. Jeder, der Rucola ja? nicht mag, könnte ihn trotzdem nehmen, weil du merkst ich ihn gar nicht. Ich hasse Rucola. Nur dieses seichte Unterbewusstsein kommt das hoch. Dieser, ich nenne es mal bittere. Aber du nimmst es gar nicht so wirklich wahr. Das ist jetzt die Chili-Ding. Die kannst mm. du auf deiner Zunge zergehen lassen. Für den etwas anderen Geschmack zwischendurch hättest du ein Medium hingekriegt, fände ich ihn noch keiner, wahrscheinlich? Ich finde, Medium passt ja nicht. Wenn es ein Steak wäre, dann bin ich voll bei dir. Ich habe es ausprobiert, aber es passt einfach mit dieser Säure, es passt einfach nicht. Also, abschließend erstmal auf Bewertung zum Burger. Rosmarin, Kräuter, Thymianote krank, knusperkrank, krank, Abschmeckung krank. Säure von der Soße, barbarmäßig mäßig Einziger Negativpunkt, nicht mal das Medium, weil ich es nicht weiß, ob es besser wäre, weil es ist so gut. kam ein Moment, das habe ich bisher nur beim einzig wahren Achmed ge äh, gehabt, kam ein Moment dieser, ich nenne es jetzt mal Frikadellencharakter rüber, wie wenn du eine Frikadelle formst und ja, ganz normale Frikadelle brätst. Das möchte ich beim Burger nicht haben. Das habe ich bisher, ich weiß nicht warum es bei Achmed war, bei dir habe ich es auch ganz kurz gehabt. Einziger Kritikpunkt, bei dir absolut geiler, heftiger Mann. es war Endgegner. Bann war Endgegner. Es war ein heftiges Gesamtergebnis. Zwiebeln habe ich auch nicht gemerkt. Das war so eine Burger-Kategorie, du beißt rein. Du hast nicht diese Geschmacksexplosion an, an vielen Punkten, sondern du hast es fokussiert auf einen bestimmten Geschmack. Aber der war Endgegner. Ich kann euch sagen, beide Burger sind Endgegner. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, ich muss beinahe Unentschieden geben. Aber das kann ich euch gleich erst sagen, denn ich werde da jetzt einmal drüber nachdenken müssen. Weil sie beide sehr heftig waren. Da müsst ihr einfach mich einmal denken lassen. Weg. 2000 Orken, naja, kann jeder schon mal ein bisschen einmal zählen, ob, ob nicht ein paar Scheine verloren gegangen sind. Das wäre prächtig. Ah, scheiße, Leute, ihr macht mich kaputt, ey. Okay, pass auf, Leute. Ich mach's kurz und schmerzlos, du kriegst Pascha von mir wieder eine 8,7 von mir. Und in dieser Runde gibt es ein Unentschieden, ich es nicht anders sagen, es geht nicht. Ich kann, ich würde gerne, Leute, es tut mir leid, seid nicht sauer auf mich, aber wenn ich sie gleich gut finde, kann ich es nicht anders machen. Es, es gibt ein Unentschieden. Ich kann nicht anders, es geht nicht anders. Es ist beides ein 8,7 für mich. Ich kann keinen Gewinner geben. Das müssen wir entweder in einer Extra-Runde, in einem Extra-Finale, vielleicht schreibt ihr es rein, wenn ihr das wollt. Ja, aber ich kann heute keinen Gewinner nehmen. <lacht> <lacht> Belassen, <lacht> Erstmal Respekt. Aus, als geht's weiter. Ja. So, so. ihm es auch, weil er ist halt gerade äh, mit der Schule fertig geworden, will die Ausbildung starten. Hundertprozentig. Was sagst du? Kann ich nur bestätigen. Ja. <lacht> Aber nee, Geld ist nicht alles. Ich freue mich auch, dass du einen Kritikpunkt hast. Damit kann ich was anfangen, so. Werde ja jetzt nicht aufhören, einen Burger zu braten, ne? Also. Oder wollt ihr Xing schon machen, wer den Gewinn kriegt? Das ist, nein. Nee. <lacht> Das wäre heftig. Ja. Zählt gleich nochmal außerhalb der Kamera ja. nach. Vielleicht habe ich mich verzählt. Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Muss ausgefochten werden. Werd ihr bereit, wenn, all, also. wenn es nächste Runde gibt, die 1000 Euro wiederzusetzen im Final Finale? Wärt ihr bereit? Habt ihr die Eier? Sagt es jetzt. Also ich denke mal auf sportlicher Basis, schon jetzt ohne schnickschnack ja. Auf burger duell -Basis. Wer ist auch dabei? Also ich sag dir ehrlich, es war schon eine harte Reise für mich. Ich habe richtig Bock, nochmal vorbeizukommen. Ja. Aber das Geld nicht auszugeben mhm. und das nochmal ein zu setzen, wird mir schon schwer fallen. Wir werden darüber wir in Ruhe wieder. sprechen. Ich würde sagen, Leute, wir müssen das Video erstmal beenden. Wie gesagt, bitte den Daumen oben knallen lassen, Kommentar da lassen und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke an euch auch, Jungs. Danke an dich. Sehr Danke gerne. für die Möglichkeit. Danke, danke für die Zeit. Sehr Hast gerne. Danke. Auch. Bis ja. zum nächsten Mal, Leute. Ja. Ciao, ciao.